Wir haben heute eine Fraktionssitzung, um die Fraktion in die Gespräche über Sondierung und möglicherweise Koalitionsgespräche mit einzubeziehen. Wir haben in einer Reihe von Fragen Gemeinsamkeiten feststellen können. In einer Reihe anderer Fragen haben wir durchaus die Möglichkeiten gesehen, zusammenzukommen. Und dann gibt es einige Streitpunkte, die tatsächlich ähm, noch nicht so weit sind, äh, dass man äh, sagen kann, äh, da wissen wir schon äh, alle vier, äh, wo es hingehen soll. Ich äh, denke aber, dass alle die Verantwortung äh, spüren und um die Verantwortung wissen dass wir diesem Land eine gute Regierung zu stellen haben.